Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute geht es um Airsoft und zwar, wie fange ich mit Airsoft an und welche Ausrüstung brauche ich denn eigentlich? Das allerwichtigste beim Airsoft ist der Schutz. Dazu muss man erstmal wissen, was brauche ich denn alles, um mich zu schützen? Also hier auf jeden Fall erstmal die Schutzbrille. Die Schutzbrille ist auf jedem Spielfeld in Deutschland auf jeden Fall Pflicht. Dazu ist außerdem noch ein Gesichtsschutz sehr ratsam, da dieser auch meist licht ist für Spieler, die minderjährig sind. Des Weiteren benötigt man beim Airsoft auf jeden Fall ein festes Schuhwerk. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen und man kann ganz schön schnell mal wegknicken beim Airsoft und das tut dann auch wirklich ganz schön doll weh. Weiter geht es mit den Handschuhen. Wir benötigen auch beim Airsoft Handschuhe. Und ich werde euch danach gleich alles mal einmal zeigen, was ich hier äh, als Vorschlag für euch habe, was ich zum Beispiel selber benutze. Als weiteren Gegenstand zum Schutz hätte ich dann noch einen Helm mit in die Liste genommen. Ich finde einfach ein Helm praktisch, auch wenn man zum Beispiel YouTube-Videos machen möchte und mit einer Gruppe Aufnahmen machen möchte, dann bietet sich ein Helm schon sehr gut an, da er auch extra eine Mount für die GoPro bietet, nämlich kann man die ganz einfach an den Helm dann ran machen und ein Helm einfach auch für den generellen Schutz, falls immer man so eine Kugel mal an den Kopf abbekommt, kann schon mal zwicken, deswegen, ich bevorzuge lieber einen Helm. Nun kommen wir zu den Empfehlungen, wie ich schon auch gerade davon gesprochen habe. Also für die Schutzbrille empfehle ich euch einmal die Swiss Eye Raptor. Diese sind sehr hochwertig, dementsprechend auch etwas teurer als die Billo-Dinger, aber ich kann sie auch gleich mal zeigen. So sehen die aus quasi, sind es wirklich Bieten einen guten Schutz und die halten auch sehr viel aus. Wenn man sich jetzt so eine Billig-Dinger holt, sage ich mal, habe ich auch hier rumliegen. Kann ich auch gleich mal zeigen. Meist sind die einfach, äh, überhaupt nicht sicher und haben hier hinten, also bei der Swiss Raptor sieht man ja auch, die haben hier hinten, gehen so ein bisschen rum. Man sieht es ja hier, ähm. Und bei den Billigdingern kommt das manchmal einfach ganz oft zu schmal. Oder die Billigteile sind einfach bis hier nur und haben nur ganz geringen Schutz. Und wenn mal so eine Kugel unters Auge kommt, ist auch nicht so gut. Deswegen kann ich da Suisse Raptor empfehlen. Oder ihr holt euch halt ähm, so eine Schutzbrille wie so eine Skibrille quasi. Da gibt es ja auch verschiedene Typen von den Brillen. Da könnt ihr euch auch gerne mal äh, was raussuchen. Wie gesagt... Für mich ist die Switzer Raptor die richtige Brille, auch wer mit Helm spielt, ist ähm, so eine Brille einfach viel besser, weil so eine andere Brille, die kriegt man halt einfach nicht um den Helm oder irgendwie ran, das ist Quatsch. Deswegen, ja. So viel zur Brille. Kommen wir nun zum Gesichtsschutz, da ist es nämlich auch sehr wichtig, ich persönlich spiele nur mit einem Gesichtsschutz und äh, das muss man auch auf den meisten Spielfeldern, äh, zumindest die, die minderjährig sind, aber ich kann es einfach nur ganz klar empfehlen weil so eine Kugel ins Gesicht zu bekommen oder in der Nähe ist dann nicht so angenehm. Und äh, da haben wir auch schon unser Gesichtschützchen mit Ohrenschutz natürlich dran. Der Ohrenschutz ist sehr praktisch. Ähm, es gibt noch diese anderen Varianten mit diesen Plastikbügeln, also ohne dieses ganze Ding hier. Äh, da drücken halt diese Plastikbügel Bügel dann perfekt aufs Ohr rauf und das ist richtig unangenehm beim Spielen. Habe ich auch schon gehabt. Ist, ist einfach Quatsch, wirklich. Ist wirklich Quatsch. Finde ich die einfach besser, da hat das Ohr ein bisschen Luft, die haben so eine, man sieht ja auch, das guckt hier ein bisschen raus, das heißt die Ohren haben da ein bisschen Platz drin und die sind auf jeden Fall viel angenehmer als diese Variante, die werde ich jetzt gleich einmal einblenden. Hier, das ist zum Beispiel dann eine Maske, die hat keinen Ohrschutz und äh, da sieht man dann auch gleich diese Plastikbügel, diese würden dann in, äh, entweder auf dem Gesicht drücken oder ähm, bei den Ohren raufdrücken und ich finde die sind sehr unangenehm damit zu spielen. Und deswegen bevorzuge ich lieber die andere Variante, die ich gerade eben vorgestellt habe. Kommen wir nun zu einer weiteren wichtigen Sache und zwar äh, das feste Schuhwerk, was ich ja gerade eben schon erwähnt habe. Und äh, hier habe ich als Empfehlung auch was etwas vorbereitet. Und äh, das wären dann in diesem Falle einfach mal die hier. Das sind die Brandt Sword Tactical Boot Zipper in schwarz. Die habe ich persönlich auch hier zu Hause rumstehen. Sind echt ganz gute Schuhe. Äh, gefallen mir auch preisen Preis sind sie auch in Ordnung, also top und auch an der Bewertung sieht man einen. die sind wirklich sehr beliebt. Und die gibt es auf verschiedenen anderen Seiten auch, aber bei Amazon sind sie momentan am günstigsten, deswegen habe ich jetzt einfach mal Amazon offen. Kommen wir nun zu den Handschuhen, hier habe ich natürlich auch eine Empfehlung noch parat. Rad, diese nutze ich auch selber. Das sind auch wieder taktische Handschuhe, sind eigentlich sehr cool, da man halt auch äh, zum Beispiel Zeigefinger und so weiter rausmachen kann und auch den Daumen. Ist halt cool für Trigger, wenn man irgendwie den Trigger mit den Finger spüren möchte oder so, ist das äh, ganz cool. Oder auch fürs Handy, äh, man kennt es, man möchte kurz mal das Handy rausholen, möchte mal kurz das Handy bedienen mit Handschuhen, ist das dann immer doch ein bisschen schwierig. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass diese Handschuhe halt diese kleine Funktion haben, dass man den Zeigefinger und den Daumen dort herausmachen machen kann. Man kann den einfach hier rausklappen, sieht man hier ein bisschen vielleicht. Und ja, deswegen kann ich diese Handschuhe nur empfehlen. Die nutze ich auch selber. Kommen wir nun auf jeden Fall zu den Helmen. Kann sich den äh, 60 Euro Amazon Helm äh, holen, wie ich ihn auch immer nenne. Der Helm gefällt mir wirklich sehr gut. Vor allen Dingen auch für die Leute, die mit ihrer GoPro was aufnehmen möchten. Hier vorne ist die Mount dafür. Ähm, das Coole bei diesen Helmen ist einfach, dass sie so ein Drehding haben. Nenne ich es jetzt einfach mal. Damit könnt ihr den Helm einfach easy ganz schnell einstellen, so wie ihr ihn braucht. Und äh, bei anderen Helmen, wie zum Beispiel bei den Begadi-Helmen, müsst ihr das dann immer hier ziehen, hier, da und da, also viermal ziehen dann, um das dann anzupassen, das ist jetzt auch nicht so weiter schlimm. Der Preis ist natürlich äh, ein großer Unterschied, deswegen, wer das alles nicht braucht, kann auch einfach mit dem Begadi-Helm gehen. Bloß bei diesen Helmen ist auch noch zu erwähnen, dass der halt auch sehr dünn ist. Und wie gesagt, man hat halt nicht diese coole Funktion mit diesem Drehen, dass man dann einfach ganz schnell den Helm perfekt eingestellt hat. Kommen wir nun zum nächsten Teil des Videos. Was ist denn eigentlich zu beachten bei den Airsoft-Waffen? In Deutschland ist es so, dass man ab 14 Jahren äh, Waffen unter 0,5 Schul kaufen und damit auch spielen darf dann auf den airsoft spielfeldern Und erst ab 18 darf man dann sich Waffen kaufen und damit spielen. Die über 0,5 Joule haben. Was sollte dann eigentlich eine gute Erstaufwaffe haben? Also eine gute Erstaufwaffe sollte auf jeden Fall eine ETU- und MOSFET-Einheit haben. Dazu werde ich dann auch noch etwas sagen in einem anderen weiteren Video. Kommen wir nun zu den Vorteilen einer Erstaufwaffe unter 0,5 Joule. Die Waffen unter 0,5 Joule sind meist vollautomatisch. Bei über 0,5 Joule Erstaufwaffen ist dies nicht der Fall in Deutschland, denn ähm, wer über 0,5 Joule schießt, hat kein Vollautomatisch. Außerdem sind die 0,5 Joule Waffen dadurch, dass sie den ähm, Vollautomatischen Modus haben, äh, sehr gut für CQB, also für Gebäude, sehr gut geeignet. Könnt ihr einfach durchrushen mit Vollauto und außerdem muss der Trigger nicht gespammt werden, um einen Kugelhagel zu erreichen, denn ihr müsst einfach nur den Finger gedrückt halten für den Vollautomatischen Modus, den ihr dann meist bei einer Erster Waffe einfach switchen könnt. Kommen wir nun zur Munition. Die Munition ist auch sehr wichtig im Airsoft, denn bei eigentlich allen Spielfeldern in Deutschland muss man mit Bio-BBs haben. Für 0,5 Schulwaffen zu empfehlen 0,20 oder 0,25 Gramm. Da hätte ich dann auch einmal eine Empfehlung und zwar, wenn ihr gute und günstige Airsoft-Kugeln sucht, von Fritz Hell, bieten sich ganz gut an, 5000 Stück. Ähm, biologisch abbaubar in einer Packung für 6mm Durchmesser 0,20 Gramm. Ja, kann man nichts falsch machen mit denen. Sind gut, habe ich auch hier rumstehen und vor allen Dingen auch relativ günstig im Vergleich zu anderen Anbietern. Ich möchte erwähnen, dieses Video war nicht gesponsert oder war auch keine bezahlte Werbung. Das ist einfach nur meine persönliche äh, Empfehlung oder meine Sachen, die ich herumliegen habe und die ich ganz einfach empfehlen kann. Und ja. Falls ihr Lust habt auf mehr Asaf-Content, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein.